Hallo, ich bin Marie von Wollblüte und ich möchte dir heute gern zeigen, wie du dir diese kleinen Filzeier selber anfertigen kannst. Auch niedlich in so einer kleinen Box zum Verschenken oder auch zum selber Verstauen. Super geeignet und ja, willst du mitmachen? Dann bleib dran. So, zum Anfertigen der Filzeier nutzen wir einmal diese weiße Fließwolle, dann bunte Wolle in den Farben deiner Wahl. Zu Nasspilzen geeignet ist Zube unsere Schafmilchseife, die wir gleichzeitig auch für deine Hände schön pflegend und rückfettend. Ein Schälchen heißes Wasser. Zum Verpacken der kleinen Eierchen ähm, finde ich ganz prima diese kleine, süße Eierpackung. Die kann man auch toll dann zum Verschenken nutzen, zum Aufbewahren und sich auch noch verzieren. Dann dieses transparente Nägern ist ganz prima dazu geeignet, um wirklich die Eier dann auch relativ neutral zu befestigen. Ja, das gesamte Set verlinke ich noch mit unten im Videotext. Und das gibt es bei uns auf der Seite als Komplettset zum gleich starten. Und jetzt geht's los. So, als erstes brauchen wir jetzt ein Stück von unserer weißen Fließwolle, weiße also Filzwolle, ungefähr so 15 bis 20 cm lang. Das kann man sich gut zurechtziehen. In der Mitte machen wir einen Knoten. So, und um diesen Knoten beginnst du jetzt, die Wolle wie im Zickzack-Turm herumzulegen. Dadurch entsteht im Prinzip schon unser Grundwärm Ei, wirklich auch schon schön fest. Umso leichter ist es dann, dass das Ganze schneller seine Form bekommt und verfilzt. So, um das Ganze legst du dann deine Wunschfarbe, Nimmst du jetzt ein Stück davon und wickelst es am besten so ein. Haben wir dann auch gut. Jetzt bin ich hier um der Seite rum und macht das Ganze jetzt noch mal von oben nach unten. Auch wirklich versuchen, das Ganze schön straff drum herum zu wickeln. So, genau. So und so kommt jetzt das Ganze. Ich habe ich schon mal das seifenwasser etwas vorbereitet in unser heißes wasser so und auch gleichzeitig die hände schon etwas mit einseifen und jetzt beginnen wir das ganze langsam in unseren händen zu rollen so, wirklich nicht mit zu viel druck sondern wirklich nur ganz leicht bis das Ganze dann erstmal anfängt zu filzen. Jetzt nur ganz zart mit sehr wenig Druck, wirklich nur rollern und das leicht durch die Hände gleiten lassen. So und das machen wir jetzt so lange, bis wir merken, die Kugel nimmt jetzt Form an oder wird fester, wird stabiler. Dann kann man auch mit mehr Druck arbeiten. Und jetzt bitte auch nicht wundern, dass das jetzt erstmal eine Kugel wird. Ich zeige dir dann, wie das dann im Nachgang dann eine schöne Eiform entsteht. So, jetzt wird die Kugel schon an sich fester und kann auch wirklich mit mehr Druck gearbeitet werden. Dabei kann dann kräftiger unsere Kugel in den Händen bewegt werden. Siehst du schon, nimmt die Kugel immer mehr Form an und wird dabei auch immer kleiner. So, jetzt ist unsere Kugel schon sehr gut fest geworden und jetzt kann man auch beginnen mit dem Filzen, und zwar, dass die Eiform entsteht, rolle ich das Ganze in meinen Händen vor und zurück und beginne dann die Form auszufilzen. Und jetzt siehst du schon, wie jetzt immer mehr dieses Ei entsteht. So, und das könnt ihr im Prinzip dann weiter so machen, bis das Ei seine gewünschte Form hat und bis man dann mit dem Ergebnis zufrieden ist. So, Im Prinzip sieht es jetzt schon ganz prima aus und da kann dann am Schluss, wird das noch ausgespürt zum Schluss und mit unserem Faden versehen. So, jetzt kommt noch unser transparenter Nähfaden zum Einsatz. Dafür Kannst du dann einfach oberhalb einstechen. So, dann machen wir oben einen Knoten. Und schon ist dein Ei fertig zum Aufhängen. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ja, vielleicht hast du Lust bekommen, dir die Eier auch mal selber anzufertigen. Ähm, das komplette Set mit der Eierpackung und der Wolle ähm, verlinke ich dir unten im Beitragstext. Und ansonsten ja, Fragen, Kritik, Ideen, schreib es gerne in die Kommentare. Und für alles weitere, alles rund um unsere Wolle, wie wird sie hergestellt, wo stammt sie her, wie lassen wir sie produzieren, erfährst du auch alles in, auf unserer Shopseite unter woolbudy.de und für Weitere kreative Ideen und alles rund um unsere heimische Schaufwolle erfährst du auch auf Instagram und Facebook. Folgt uns gern. Tschüss.